Wenn du das Problem hast, deine Coins-Transaktionen zu tracken, nach der Art wie Traden, Landing, Staking, Mining, Versenden, außerdem die Arten der Coins, Tokens, Addrops spezifisch gelistet haben, außerdem, wenn du mehrere deine Exchanges, Accounts und Wallets an einem Ort auch noch steuerlich erfassen suchst, dann möchte ich dir eine Software von Blockbit vorstellen. In diesem Video möchte ich dir die Scheu vom Thema Steuern bei Kryptos nehmen und halte wertvolle Tipps im Video dazu bereit. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video speziell Kryptowährungen. Mein Name ist Sina. ich investiere in Aktien und Kryptos, um ein Vermögen aufzubauen. Auf meinem Kanal findest du Playlisten und Videos zum Thema Geld sparen, sechs Kundensystem für Geld, Strategien und wie man beginnt zu investieren und die Themen drumherum dazu. Ich bitte dich, meinen Kanal zu abonnieren und dann haben wir beide eine Win-Win-Situation. Dann, du wirst daran erinnert, wenn ich etwas Neues hochlade und ich habe mehr Abonnenten und dadurch kann YouTube-Algorithmus besser befriedigen. Like mein Video teile für den, der es braucht. Und jetzt lege ich los mit dem Inhalt vom Video. Und zwar stelle ich dir Blockbit vor, mit dem ich vor kurzem meine Steuerreports generiert habe für drei Exchanges, die ich nutze. Und ich führe dich ganz schnell durch die Software und zeige dir noch zusätzlich, wie ich meine Transaktionen live beobachten kann und vor allem alle zusammengefasst. Denn steuerlich gesehen müssen sie unterschieden werden, weil sie unterschiedlich versteuert werden. Mehr dazu im Video. Logbit, der spezifische Steuerunterlagen wie Mining, Verleihend, Airdrop und alle andere absolut alle Bewegungen um Kryptowährung unterstützt um Steuerreport zu generieren sei es Europa und auch generisch für weltweite Kryptobörsen lässt sich ein Steuerreport zu generieren also ich gehe Schritt für Schritt und mache das Ganze plausibler ich wähle einfach in, in meinem Browserfenster Blockbit und schon erscheint auch die erste Adresse, die ich dann aufrufe. Was du tun musst hier, BlockBit entsprechende Sprache auswählen. In meinem Fall ist das Deutsch und dich einfach registrieren. Ich habe bereits einen Account bei BlockBit und ich zeige dir, was ich damit alles anstelle und meine Steuerunterlagen generiere. Ich wechsle rüber zu meinem dashboard ich erkläre es dir was äh, stück für stück auf diesem dashboard leserlich ist vorweg nehme ich dass ich mein fdx account aufgerufen habe denn die frage entstand aus dem ähm, userbereich von ftx aus einer telegram gruppe und ähm, ich habe mich auf den weg gemacht und daher mein fdx schon mal hier eingeloggt um die transaktionen Einfach aufzulisten. Dazu aber etwas später in dem Video. Blockbit ist ein Unternehmen, was in Österreich ansässig ist und ich bin über Bitpanda darauf gekommen, wurde aufmerksam gemacht, als ich bei meinem Bitpanda-Verlauf meine Transaktion tracken wollte. So, äh, du siehst mein Dashboard und äh, da sind hier jetzt meine Werte angegeben. Und ähm, ich habe bereits für 2021, da bin ich erstmalig Investorin in Kryptowährungen geworden. Also hier sind schon mal vorweg meine Assets ähm, enthalten, die sich aber auf die unterschiedliche Exchange aufteilen. Und am besten würde ich dir jetzt erklären, wie man dazu kommt, einen block Pit steuerbericht zu erhalten. Also eingeloggt bin ich bereits. So. Und hier besitze ich äh, Zusammenfassung von meinem FDX-Depot, von meinem Bitpanda-Depot und von meinem Binance-Depot. Und demnächst, dazu mache ich ein neues Video, werde ich hinzufügen ähm, noch mein Atomic Wallet. Dazu wird ein extra Video geben. Ich gehe heute einfach davon aus, was da ist. So, und auf diesem Dashboard... Dann kann man ja schon einiges sehen zum Beispiel bei FDX stehen hier äh, über 9.000 also fast an 10.000 Transaktionen die ähm, wurden bereits generiert für mich über Blockbit weil ich vor einiger Zeit diese Plattform und Bitpanda und Binance Plattform einfach mit Hilfe von API Key eingebunden habe dann möchte ich dir jetzt einfach zeigen wie man das macht. Man geht hier auf das blaue Feld, jetzt in dem Fall hinzufügen, Depot hinzufügen und wie du siehst, erscheint hier schon bestimmte Exchanges, also einiges, unter anderem auch FDX. Und ich klicke da jetzt einfach drauf. So, hier muss ich eine API Key eingeben, API Secret eingeben und hier stehen noch die zusätzlichen Informationen, die empfehle ich dir auch zu lesen. Die werde ich jetzt nicht anklicken, aus einem ganz bestimmten Grund, damit meine Transaktionen nicht verloren gehen. Aber das ist ganz simpel. Du musst einfach die API ähm, generieren. Und zwar da springe ich jetzt auf meine FTX und hier findest du deine API. Das ist mein Account hier drauf und dann siehst du, dass API hier unten erscheint. Und wenn du drauf einklickst und die reinkopierst, jedenfalls verfolgst du die Installationanleitung Anleitung, dann kannst du in wenigen Minuten dein Depot bei BlockBit einbinden und in wirklich mit drei bis fünf Minuten hast du deine äh, Daten hier alle drauf. Ich zeige dir, was BlockBit für mich hier alles zur Verfügung stellt. Also einerseits kriege ich hier erstmal Auflistung meiner Assets, die ich bei FTX halte und meine Transaktionen und zwar live, wie sie sind. Ich habe zum Beispiel ähm, gestern getradet bei FTX und äh, und hier erscheinen alle Transaktionen bis zu 9795 <lacht> meine Aktivitäten und ähm, ich was das alles kostet, also momentan ist es noch für mich äh, die Basic-Version, die war bis jetzt kostenlos, aber ich stoße da an meine Grenzen und ähm, die Lizenzen äh, haben folgende äh, Stufen, also bis 25 Transaktionen, das war mit Panda, das wäre jetzt äh, kostenlos. Bis 1000 Transaktionen äh, kostet das gerade Angebot äh, 71,10 anstatt 79. Steuerjahr, also das war gerade ist, das ist in die Basic-Version. Advance ist 179,10, 199 ist sonst für ein Steuerjahr und man kann bis 25.000 Transaktionen machen. Und Professional ist entsprechend unlimitierter Transaktionmenge und, Transaktion, äh, Menge und äh, momentan auch 60 Euro Angebot für 599, 539. So, jedenfalls bis jetzt habe ich das kostenlos genutzt, aber so sehen die Stufen aus. Ich hinterlasse in der Beschreibung von Video Link dazu. Ähm, da kannst du dir überlegen, ob du das auch machst. So sieht es aus mit meinen Transaktionen. Ich kann sie hier alle nachvollziehen und noch mehr Vorteile gibt es. Aber dazu erzähle ich etwas ähm, später. Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Asset, zum Beispiel Ethereum, das ich auf mehreren Exchanges halte. Dann, ich trade nach äh, verschiedenen Strategien äh, und ich trenne diese Strategien, entsprechend nach Exchanges, um Durchblick zu behalten. Und ähm, durch die Menge und natürlich die, äh, der Transaktion und äh, durch die Menge auch an verschiedenen äh, Diversifizierung in den Coins äh, entsteht natürlich äh, ganz viel Dokumentation das ich bis jetzt zum Teil auch äh, zu Fuß, also selber eingetragen habe, was auch Zeit kostet. Aber das Tolle ist, ein Blockbit, das kl klassifiziert nach Steuerbewertung von vorne rein. Also diese Blockbit ist wirklich äh, echt eine tolle Sache, eine tolle Erfindung. Ähm, es ist von vornherein gedacht, dass zum Beispiel mein Ethereum, also ich besitze einiges, äh, ist nicht viel, aber äh, das war jetzt, ein Coin, was ich bei ähm, FTX und bei Bitpanda besitze und das äh, klassifiziert für mich schon mal raus dieses, ähm, dieses Coin und darüber hinaus äh, in, in welche Form zum Beispiel ich hoffe, dass mir das jetzt durch das kostenlose nein, das zeigt es nicht an, aber dazu komme ich noch ein bisschen später, es kann mir auch anzeigen, äh, welche der Art der Transaktion ich zum Beispiel mit Ethereum ähm, habe ob ich versende oder versendet habe, ob ich zum Beispiel da sehe ich ja auch, ob das verliehen ist, ja, oder gestaked oder weitere Möglichkeiten. Wir kommen bald zu dem Fenster, wo ich dir das noch mal zeigen werde. Weiter möchte ich jetzt hier auf die Transaktion angehen. Das ist das, wovon ich jetzt erwähnt habe. Das sind verknüpfte und unverknüpfte Transaktionen. Ich nehme zum Beispiel jetzt meine Polkadot, das ich verliehen habe. Bei äh, FTX Transaktion ID und äh, auch darüber kann ich einen Bericht einfordern. Ich möchte jetzt nicht sehr ins Detail gehen. Ähm, mit diesem Transaktion Filter, die man hier hat, ähm, kann man ähm, alle Transaktionen zurück auswerten, seit dem Zeitpunkt, seitdem die Daten verfügbar sind. Ähm, ich habe zum Beispiel über ähm, Cointracking Video gemacht. Ähm, ich tracke es auch halt auch mit Cointracking bei ähm, Binance oder bei ähm, anderen Exchanges. Und bei Binance kann man zum Beispiel nur über drei Monate zurück, also je nur drei Monate einen Bericht einfordern über Transaktionen. Und äh, sonst muss man sich dann halt fixieren, aufschreiben, äh, von wann bis wann habe ich denn das gemacht, wenn was nicht quartalweise zum Beispiel macht, früher ja war es über halbes Jahr, jetzt äh, war es letztens nur über drei Monate. Und der Vorteil eben halt hier, dass äh, man tatsächlich diese Transaktion seit Entstehungszeit also seitdem man die verfügbar, äh, also für sich gekauft hat, zugelegt hat, kann man CSV importieren, was ich jetzt auch nicht machen werde, Jetzt möchte ich dir aber zu den Berichten konkret zeigen, ich habe gerade für mich, für die Steuern 2021, einen Bericht eingefordert von äh, Bitpanda zum Beispiel. Dabei habe ich diese Entdeckung gemacht, dass es auch noch mehr möglich ist und habe gleich auch mich hingesetzt, um das Video aufzunehmen, äh, habe ich einen Report erstellt. Also ich habe das neu berechnet, als eine PDF exportiert. Das geht in wenigen Sekunden und ich zeige dir, in welche Form dieser Report verfügbar ist. Also bei mir sind es 15 Seiten, denn bei Bitpanda habe ich nicht wirklich viele Transaktionen, sind nur 25. Ich habe aber äh, Kenntnisse darüber, dass manche, wenn sie aktive Nutzer sind, ähm, auch bis 140 Seiten, wenn eine Bank wissen möchte, woher das Geld äh, herkommt, äh, machbar, dass Blockbit diese äh, Report einstellt. So. Hier sind meine Daten. Es ist ganz wichtig, dass man die Ansässigkeit angibt. Einfach meine Daten konkret angegeben. Ich hatte Blockbit jetzt seit Anfang des Jahres einfach nur pro forma gehalten. Und jetzt habe ich tatsächlich auch meine Adresse angegeben, die eben halt hier dann sofort erscheinen wird. So, heute ist es ein State. Guck mal, Linz, 21.07. So, das sieht so aus. Äh, zuerst ist äh, Zusammenfassung, Ermittlung von Gewinn. Äh, und Verlusten aus dem Handel der Kryptowährungen und äh, hier steht die Freigrenze von, von 600. Ich habe äh, 1.411 ähm, und so weiter ähm, Gewinne erzielt und hier steht, ähm, dass ich eine Freigrenze von 256 habe und mehr ist es denn nicht. Aber es ist ganz entscheidend, dass hier all die einzelnen äh, Anlagen äh, von KAP Zeilen angegeben sind für die Steuererklärung so und ähm, so sieht das dann auch noch mal weiter aus. Das ist soweit. Hier in der Zeile 19.1. Hier muss man dann die ähm, die Einkünfte eingeben. Das werde ich heute Abend machen für die Steuern. In diese Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. So, dann, also an der Stelle möchte ich ja sagen, dass äh, BlockBit schickt nicht an das Finanzamt deine Unterlagen. Das musst du schon selber einreichen. Also, das ist der Bonus, den man hier aus dem, diesem Video noch zusätzlich. Ähm, rausbekommt, dann für mich war die, die Frage lange nicht geklärt. Ich habe keine Steuerberater gefunden, war keiner jetzt bereit in Hannover, äh, kann ich ja nicht alle abtelefonieren, äh, aber ein paar Absagen habe ich erhalten, habe ich gesagt, ich mache jetzt äh, selber die Erfahrung und dann werden wir sehen. Und war mir nicht klar, schickt jetzt Bitpanda äh, Ergebnisse an mein Finanzamt, woher auch immer, kann es ja auch die äh, Daten gar nicht haben oder schickt es nicht oder wie ist das mit Blockbit? Und ähm, Blockbit schickt nicht zu Finanzamt, sondern das muss ich selber einreichen. Und im Bericht äh, sieht man die Steuerlast, die ich dann eintrage. Also hier in die ausländische Kapitalerträge muss ich 1411 Euro von oben, die ich gezeigt habe, eintragen. Und damit ist die Sache auch schon fertig. Und hier anschließend ist die Aufstellung der Bestände und... Bestandsveränderung, also Kontobewegung, kurzum bei Bitpanda, meine Einkäufe, Nachkäufe, Verkäufe und da stehen meine 1411,15 Euro. Wenn Finanzamt das gerne möchte, hier Einzeltransaktion Aufstellung, dann erhält er von mir auch diese PDF als Nachhaltung. Und hier sind noch mal Erläuterung und einzelne Transaktion Aufstellung Text dazu, so und. Ähm, das finde ich sehr gut. Jetzt gehe ich noch weiter, um ähm, die letzte Sache zu erklären. Ähm, unrealisierte Gewinne. So, ähm, hier stehen noch keine Daten von mir. Ich muss upgraden. Da komme ich jetzt nicht weiter. Aber was ich dazu sagen möchte, was, worum es denn hier geht. Nach einem Jahr sind die Assets steuerfrei. Also alle Kryptowährungen, die man unter einem Jahr nicht verkauft, hat, sind nach einem Jahr steuerfrei, so ist die Gesetzlage und in hier ist ein überdeckt ja so eine Folie ist drauf ähm, würden jetzt meine Coins erscheinen. Da würden die unrealisierte Gewinne erscheinen und die Realisierte auch und auch die Verluste werden erscheinen. Und dieses System ähm, ermöglicht von Blockbit, dass ich da ganz genau sehen kann, welche assets habe ich jetzt schon ein Jahr drin und dann könnte ich den verkaufen und Gewinn realisieren, wenn ich das vorhabe. Jeder hat eine eigene Strategie. Und welche sind das nicht? Und darüber hinaus, also es geht hier um die klare Auflistung der Zeiträume und Haltedauer der Kryptowährungen und damit man die Klarheit auf einen Blick hat und nachdem FIFO-Prinzip, first in, first out, first out, denn auch die Verluste abschreiben kann. Das finde ich sehr wertvoll. So, jedenfalls so viel jetzt zu dem Blockbit. Ich lasse dir den Link für Blockbit in der Beschreibung. Das kannst du gerne nutzen. und ähm Ja, und dann gehe ich meinen Blockbit-Account ähm, upgraden. Dann äh, bis jetzt ist für mich das die beste Lösung. Ich bin ganz glücklich mit diesem Steuerbericht. So, das mit Blockbit haben wir jetzt abgehackt. Was ich jetzt zeigen möchte, ähm, also bei FTX ist tatsächlich ähm, nicht klassifiziert jedenfalls ähm, aus heutiger Sicht für mich, ähm, meine ganze ähm, Order, also das ist jetzt Order History und ähm, da sitzt du davor und weiß gar nicht, soll ich jetzt das alles eintragen? Du hast gesehen, ich habe fast 10.000 Transaktionen. Oder hier gibt es Trade History. Ja, also ach, das ist müßig, wie ich finde. Und wenn ich über die Paneele reingehe, dann sehe ich jetzt gut die Bewegung auf meinem Account, aber kann ich nicht so richtig meine Transaktionen generieren. Also wie gesagt, ich habe das jetzt auch schon versucht, also ich habe auch äh, gedownloadet. Ähm, das ist auch nicht ersichtlich, weder für mich Vielleicht muss ich noch mehr dazu lernen. Noch ist das äh, für Finanzamt ist erklärbar. Äh, zum Glück muss ich dieses Jahr das noch nicht tun. Dann bei FTX bin ich noch nicht lange, ist seit diesem Jahr und die Steuern mache ich für 2021. Aber verglichen jetzt mit, ähm, mit natürlich mit Blockpit, ja? dann sehe ich, äh, meine letzte Transaktion war für drei, vor 13 Stunden und das listet mir jetzt meine Werte auf. Also bei FDX ähm, lasse ich dir auch einen Link da. Das ist eine super Plattform, wo ich trade. Da halte ich auch einige Coins. Wie du siehst, Bitcoin, Ethereum und, äh, naja, ein bisschen Dollar, Solana, Polkadot, Avalanche. Ähm, weil sie ähm, für mich arbeiten im Sinne von ähm, gestaked wie Solana oder verlendet wie Polkadot, Avalanche und ähm, entsprechend gar nicht stündlich rausziehen, wenn ich es brauche. Bis jetzt habe ich es nicht gebraucht. Also war es jetzt sehr sinnvoll, dass ich sie einfach ähm, verliehen habe. So, zum Beispiel Avalanche hat es ein bisschen im Kurs verloren. Ich habe die seit März diesen Jahres, seit 2022, ähm, so, und die habe ich jetzt einfach, einfach verliehen. Ja, und stündlich verdiene ich Geld damit, indem ich die da drin äh, zur Verfügung gestellt habe. So, und ähm, wenn ich aber Solana wird mir äh, habe ich gestaked und dann generiere ich einfach ähm, die Solana Anteile und ich finde das großartig. Wenn du das auch findest, dass Blockbit für mich das gesondert aufzeigt. Und was ich noch ähm, ganz gut finde, dass ich tatsächlich Assets ähm, übergreifend über alle Depots und äh, Wallets sehen kann und meinen Stand, tatsächlich mein Depotstand, ähm, überschauen kann. Das ist so wie mehrere Portfolio auf einem Punkt. Genau, Atomic Wallet, wo ich ähm, gerade meine Kryptos von der Exchange runtergenommen habe, werde ich als nächstes hinzufügen und darüber mache ich ganz bestimmt ein Video. So, ich danke dir fürs Zuschauen. Teile das Video für den, wer es braucht. Like, abonniere meinen Kanal und verpasse nicht. Meine Updates und äh, alles zum Thema Geld, Sparen, Anlegen. Ähm, ich investiere in Aktion Kryptos und wünsche ich dir happy trading. Bis dann.